Kennt ihr das auch? Manchmal hat man einfach Bock rauszufahren und mit einer leichten Enduro es richtig krachen zu lassen. Tja, aber da wird wieder einem ein was klar, hier im Dach kann man das nicht mehr machen. Genau in dieser Sekunde schreibt mir Andal, ob ich nicht Lust hätte mit ihm nach Bosnien zu kommen, zu Enduro Spirit, ein Veranstalter, der mit Beta-Motorrädern einen All-Inclusive-Reiseurlaub anbietet. Wie? Eine Woche All-Inclusive für 1.100 Euro? Alles dabei? Okay, dann ist jetzt schon gebucht. Wir fahren in zwölf Stunden von München nach Bosnien und sind einer der ersten, die vor Ort ankommen. Es ist auch möglich, mit dem Flugzeug anzureisen und mit dem Shuttle von Enduro Spirit zum Hotel gefahren zu werden. Wir bekommen dadurch auch den Servicetag mit. Hier geht alles Hand in Hand und jeder Griff sitzt, um die fast 40 Maschinen immer in einem guten Zustand zu behalten. Wir jetzt immer mehr andere Fahrer ein und es gibt eine erste Besprechung im Hotel. Der Tag läuft bei gutem Essen aus, aber morgen geht es jetzt los. Guten Morgen miteinander. Ja, ähm, wir sind in Bosnien, also Andi und ich sind jetzt gerade in Bosnien angekommen oder gestern angekommen haben den Tag schön verbracht. Und äh, ja, es beginnt bald, äh, in 20 Minuten ist hier Treffen. Ich befinde mich gerade eben äh, im Enduro Spirit äh, ja, Werkstattbereich. Äh, auf der anderen Seite ist ein wunderschöner Fuß. Und äh, ja, also hier ist es wirklich richtig idyllisch. Und äh, wenn man dann mal ein bisschen sich hinhocken möchte, kann man das auch tun. Da kommen schon die ersten beiden. Und äh, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und man sieht sich. Ciao. Nun geht es um die Ausgabe der Anziehsachen. Man kann natürlich auch seine eigenen Sachen mitnehmen. Albert hilft hier gerne beim Finden der richtigen Ausrüstung. Aber endlich geht es los. Die Maschinen werden gestartet und jeder kann sich zu seiner Gruppe stellen. Es gibt drei Gruppen. Krabbelgruppe, mittlere Gruppe und die Pros. Andal, eine Schweizer Gruppe und ich gehen in die Anfängerklasse. Albert fährt mit den Anfängern auf einen Übungshügel und erklärt den Fahrern, die noch nicht so viel Erfahrung haben, wie man richtig fährt. beim Enduro locker bleiben. weil so locker, so weniger Energie man braucht. Das heißt, nicht fahren im Krampf. Also nicht, äh, nicht nur auf die Hände hängen. Ja. Warum? Weil nach zwei Stunden du kannst nicht mehr gucken. ziehen. Oder? Am Ende der Einführung muss man das Gelernte am Übungshügel zeigen. I know that Danach geht es aber durch das Dickicht zu einem Erdhang, an dem wir fast eine Stunde lang uns versuchen. Da es aber leider keiner schafft, dort hinaufzukommen, wählen wir eine Alternativroute. nach ein paar Stunden fahren, verschnaufen wir auf 1700 Meter an einem kleinen Rastplatz. Aber meistens so sechs, sieben Leute maximal. Dann kannst du das schon früher. Spezial, wenn das gleiche Level ist. Dann läuft das, weiß. Ich. Ja. Weil der zu große Unterschiede ist, auch scheiße. Mhm. Da ist der beste Mann immer man unter mhm. ja, Weil der wartet immer dann du, und ja. die anderen, wenn der verknüpft, genau, hinterher. Genau. Mhm. Nun geht es aber in ein Steinbett, in dem wir den Berg hinauf rasen. Thank you. Auf dem Berg hinaufgefahren treffen wir die anderen Gruppen und genießen den wundervollen Ausblick auf den See Ramsko Jezero. Wir drehen danach um und fahren nach Hause und genießen den Abend. Der nächste Tag fängt schon routinierter an und wir starten direkt in einen Urwald ab. Bei einer Bergfamilie bleiben wir stehen und klatschen mit den Kindern ab. Oh, oh, Weiter geht es auf einer Kammspitze. Es geht teilweise einfach direkt in den Himmel. Einfach mega geil. Oben an der Spitze angekommen, versucht gerade die Pro-Gruppe am Hang quer hinaufzufahren. Hut ab, Alter. Das ist sowas von krass, dazuzuschauen. Jetzt geht's erstmal an eine Jägerhütte zum Essen. Ivan, unser Koch und Freund von Albert, bereitet am offenen Feuer leckere Hähnchenschenkel und Würstel für uns vor. Gestärkt fahren wir weiter über Bergkämme. Die Progruppe ackert sich derzeit über Steinhänge und Muränen hinauf, bis wir wieder fertig und glücklich zusammen zu Hause ankommen. Der nächste Tag ist ein Pausentag. Hier können die Fahrer machen, was sie wollen. Anderle und ich fahren mit unseren neuen Schweizer Buddies, Marco, Ivan und Silvan, an den See Ramsko-Jazero und entschillen ein wenig. Yes. Die anderen Ricolas ringen auf der Wiese. Ja, was man halt so macht an seinem freien Tag. Auf der Riener, oder? Hm. Schwingen. Schweizer Sport. Also. Ist ein bisschen anders als das Ich sehe es jetzt schon, die ziehen sich jetzt beide die Hose aus. Jetzt gibt es so zwei kaputte Hosen. <lacht> Und ein Bandscheibenvorfall. Ja, aber ich hab's. Der nächste Tag startet an der Auffahrt von dem ersten Tag. Wir versuchen es noch einmal dort hinaufzukommen. Weiter arbeiten wir uns durch den Wald, bis wir an einem kleinen Stadel eine Pause einlegen. Wir versuchen uns nun an heftigeren Auffahrten durch den Wald und in den Hocheben bis wir zu einem Dorf gelangen, der in den Bergen sich befindet. Musik Dort kehren wir ein und werden gut bewirtet. Wie hat denn heute das Essen geschmuckt. Super. Super. Super! Super! Super! Da können wir ihm danken. Weil es gab heute Chivapchichi, Kekse, Chuchu. Na, ja, wirklich? Hast du es aufgenommen? <lacht> ja. ja, geil. Wirklich voll drüber geschanzt oder? Was? Nein, Mega geil. Boah, da bin ich fast zu lang. Voll. Ja, voll wirklich eingeschlagen, ja. oder? <lacht> ja, siehst du. Ich fahr so, ne, Ja, wir haben abgebremst und sind geradeaus. Was sagen dafür? Tiefsack, meine. Ja. Nach der sehr krassen Einlage fahren wir noch ein wenig rum. Aber jetzt ist es wieder Zeit, zum Hotel zu fahren und den letzten Abend ausklingen zu lassen. No video, no video. No video, no video. Na, na, komm her, komm her. Mensch, war das wieder ein geiles Event. Danke im Duro Spirit für diesen geilen Wochentrip. Wir sehen uns nächstes Jahr.